Ich höre Game On die immer reden, immer reden. Boah, kackt er mich ab. Im Endeffekt weiß er doch sowieso. Diese Welt, sie gehört, sie gehört, Kürbis Unterstrich 2 Und ihr wollt einen Flirt, einen Flirt mit Kürbis unterstrich 2 F. Diese Welt, sie gehört, sie gehört, Kürbis Unterstrich 2 Und ihr wollt einen Flirt, einen Flirt mit Kürbis Unterstrich 2 Sei mal bitte leise, denn du hast mir nichts zu sagen. Du hast mich belogen, nein, ich werde mich nicht vertragen. Denkst du echt, dass ich schwach bin? Gamers Only denkt, er wäre in allem besser. Doch wenn du so denkst, hast du wahrscheinlich keinen Becher. Glaub mir, wenn ich will, verdrehe ich dir den Kopf. Halt mal deine Klappe, dieser Boy sitzt auf den Topf. Ich brauche keinen dummen, nein, ich brauche keinen Kleffer. Er macht bei mir Ärger und ich sperre ihn in den Keller. Er ist so arrogant, doch ich gebe einen Saft aus. Leon zeigt, dass er nicht zu krass ist. Du willst aufhören, doch das solltest du lassen. Dieses Land hat nur einen Käfer. Und Nele trägt jetzt einen Ring. Diese Welt, sie gehört, sie gehört Kürbis unterstrich 22 Und ihr wollt einen Flirt, einen Flirt mit Kürbis unterstrich 22 Diese Welt, sie gehört, sie gehört Kürbis unterstrich 22 Und ihr wollt einen Flirt, einen Flirt mit Kürbis unterstrich 22 Denkst du denn echt, meine Welt ist nur pink? Für dich wär's besser, wenn du dich schminkst, denn du bist hässlich, auch wenn du dich hübsch fühlst. Dass du es nicht ernst nimmst, sagen mein Gefühl. Hey, Wegen einem Girl werd ich niemals trennen lassen. Ganz im Gegenteil, ich werde sie nie verlassen. Du bist zu so unruhig und immer nur zeitlich Ich krieg was ich will, dein Kürbis hat eine Taktik Nikus, angeberisch ohne Grund, es kommt da nur Scheiß raus, halt deinen Mund. Ich hab keinen Bock, dein Geräte zu hören Hör lieber auf, jetzt bin ich am Birn Ich zieh die Strippen, denn Kürbis ist clever In deinen Kopf dunkel wie Neles Keller Ich hab gehört, dass ihr nicht so hell seid Leon ist am Start, Übernahme Weltweit! Diese Welt, sie gehört, sie gehört, Kürbis unterstrich 22 und ihr wollt eine Flirt, eine Flirt mit Kürbis unterstrich 2211. Diese Welt, sie gehört, sie gehört, Kürbis unterstrich 2211. Und ihr wollt eine Flirt, eine Flirt mit Kürbis unterstrich 2211. Diese Welt, sie gehört, sie gehört. Und ihr wollt eine Flirt, eine Flirt. Diese Welt, sie gehört, sie gehört. Und ihr wollt eine Flirt, eine Flirt Und mit Kürbis unterstrich 2211. Diese Welt, sie gehört, sie gehört Kürbis unterstrich 2211. Und ihr wollt eine Flirt, einen Flirt mit Kürbis unterstrich 2211. Diese Welt, sie gehört, sie gehört Kürbis unterstrich 2211. Und ihr wollt eine Flirt, eine Flirt mit Kürbis unterstrich 2211.